Die Erschwernis ist nicht eingetragen, aber kriege ich die Plus... Nee, 16, 16. Ich könnte... Ich müsste die Charisma um 6 Punkte unterwürfeln. Das müsste 6 sein. Und... halt, Ja, ich, ich würfel mal einen Punkt Glück aus und gebe die Würfel die Gassenwissen neu. Okay, nein. Das, das wird nichts. Ja, also du hörst dich ein bisschen um. Es gibt ein paar Fischer, die berichten können, wie grausam doch das Wasser ist. Einiger behauptet wohl, und du gehst der Fährte so ein bisschen nach, dass er wohl eine Flaschenpost gefunden hat. Die hat er wohl nicht geöffnet. Wenn du dann so ein bisschen davor stehst, überlegst noch, ob sie irgendwie ein böses Artefakt sein könnte oder so, kannst du dann aber auch entkorken einmal durchlesen, war dann wohl auch nur ein Brief von, von, von der von der Mutter an den Sohn. Irgendwie datiert im Jahre 732 nach Bosparans Falls auch fast unleserlich und hat mit Bataille und Partygan gar nichts zu tun. dir ähm, wird aber, ich muss gerade gucken, sieben Punkte, du findest kein Siegel. Ähm, allerdings wird ja ein Name zugetragen. Und zwar soll wohl der Anführer das sind zumindest die Informationen, die du bekommst. Ob das richtig ist, weißt du nicht. Der Anführer der Insel von Rulat soll der Priester Vatachion Karhapsutan sein. Ob Ach, das stimmt, hey, weißt du nicht. Vatachion Karhapsutan. Du bist doch sicher so lieb und schreibst mir das nochmal, oder? Ja. Ähm, er soll wohl ziemlich groß sein, fast so groß wie die Torwale, äh, dürr sein, unglaublich dürr. Und so glubschige Fischaugen besitzen. Das war so alles, woran man sich erinnert. Ähm, ja. Priesterin der Seiferin? Äh, höchstwahrscheinlich bei dem Namen. Die Leute wissen das nicht genau. Okay, das ist wenigstens etwas. Also, das ist so alt alles, was man dir geben kann, so ein Name. Ja, mit dem muss sich Diamantas dann auch äh, ja, zufrieden geben, wenn er den ganzen Tag da durch die Stadt läuft und irgendwelchen. Huren verfolgt, die am Ende dann nur, nur immer wieder zum selben Namen führen. Und so verbringt er den Tag. Dann fragen wir Abel mir, was möchtest du tun? Ja, ich würde erstmal einen Brief verfassen an Hafax, den Fürstkomtur von Tobi und also Maraskan ähm, Und mich dann aufmachen zu seiner Gnaden für Tannhäuser, um ihn zu bitten, diesen Brief äh, auf sinnige gefällige Weise zu verschlüsseln und ähm, mir die Methode mitzuteilen, nach der Methode, nach der dieser Brief verschlüsselt wurde, um also ich weise den Plan ein, äh Yasina Melena zu, äh, zu kontaktieren und dass nur sie bzw. auch eine sinnige weiter diesen Brief verschlüsseln kann wieder. Dann gibt mir mal eine Überredenprobe. Okay. Sie ist natürlich erleichtert, weil du jetzt den Hesinde-Tempel aufgebaut hast, auch in seiner Abwesenheit. Er ist noch nicht ganz fertig, aber den guten Willen erkennt er. Auch wenn er dich nicht mag, das spürst du ganz deutlich. Du kannst doch dahinter nochmal eine Kryptografie-Probe würfeln. Ich, ich würde mal überreden. gucken. Genau, Würfel einfach mal überreden und danach Kryptografie. Und dann kannst du ihn in den Plan einweihen. Yasina Melenar kennt er selbstverständlich, ist eine alte Freundin von ihm, auch wenn er sie lange, lange nicht gesehen hat, was natürlich verständlich ist. Aber äh, er ist ja auch mit vielen anderen Hesinde geweiht bekannt. Ja, wir sind beide Proben geglückt, nicht so gut, mhm. aber ich muss ja die Methode kennen, um sie mir mitzuteilen. Ja, also er äh, redet irgendwas von der Uselia-Verschlüsselung, ähm, wo du versuchst du so ein bisschen, äh, also er, er versucht es dir zu erklären. Du verstehst es aber nicht mehr. Also nach irgendwann zehn Minuten ähm, bist du dann komplett raus und er müsste dann wieder von vorne anfangen, dir es zu erklären. Ähm, aber er sagt, Yasina kennt diese Verschlüsselung, die, wie gesagt, usilia verschlüsselung Und ähm, er, er notiert dann und verschlüsselt dann den Brief, den du ihm so diktierst oder den du ihm vorlegst. Ähm, meinetwegen auch in der Handschrift von Zulamin Und dann ist nach grob einer Stunde der Brief so sorgfältig verschlüsselt, dass höchstwahrscheinlich ihn nur... Jasina oder ein anderer Erzdrakonita oder so etwas entschlüsseln könnte. Ja, ich würde den Brief einstecken und mich umgucken, wie die Fortschritte auf diesem Bau gelaufen und Rafim auf die Finger schauen. Ja, Dabei. das kannst du tun. Wie gesagt, er ist dann auch irgendwann fertig mit seiner Liturgie und fängt dann wieder an zu schleppen. Die Leute sind auch selbstverständlich da. Angroschminia ist wohl heute nicht mehr da, aber Lahalkasch hat sich auf alle Fälle weiter angeschlossen und so wird der Bau weiter wachsen. Mit den ja, Sachen, die man hat. Ja, am Abend würde ich dann zum Schiff zurückgehen und die verschlüsselte Botschaft äh, äh, zu, zu übergeben so. äh, und ihr übermitteln welches Schlüsselwort bzw. welche verschlüsselte sie an Yasina Milena übermitteln muss und dann den Brief selber subjektiv in die Hand drücken. Muss ich das dann überhaupt noch, wenn das irgendwie so eine Hesinde-interne Geschichte ist? Ja, Ich weiß ja nicht, welche Verschlüsselung gewählt wurde. Und das es zur Ewigkeit erst erstmal den Brief zu und die Methode. Ja, also einfach das Stichwort. Sollten da nicht irgendwie Prüfbits drin sein, an denen sie erkennen kann, wie die Verschlüsselung ist, wenn sie weiß, worauf sie achten muss? Also das Sauerwort ist dann die Özilia-Verschlüsselung und das, das kann man dann auch irgendwie draufschreiben oder steht da schon drauf. Und Jasina wird damit was anfangen können. Wir können doch einfach zwei Gotongis losschicken. <lacht> yes. du, brauchst, du brauchst beide Teile der Nachricht, da damit es hm. funktioniert. Ja. Solamin wollte eh die verständigen, oder? Hat sie mich ich mitverstanden gerade? Oder? Ja, nein, noch nicht. Nein, nein, aber ihr habt mir irgendwie vermittelt, dass das gar nicht mehr nötig ist. Also ich würde ihr ein Schlüsselwort übermitteln, für eine ganze Botschaft reicht es vermutlich nicht. Nicht nee, nur Schlüsselwort, wie ja sind reicht ja völlig aus. Okay, wenn ihr sagt, dass, dass wir das brauchen, dann macht Solamin das. Also du müsstest, du müsstest jetzt, also du kannst das auch in dem Brief einfach notieren. Du müsstest da jetzt keine, keine Kamale-Botschaft okay. mit auf, ja, gut, aber auf, auf, aber das, das, das ist nicht Oh, wartet, wartet, wir können das folgendermaßen lösen. Und zwar, ich würfel mal einen B20. 19. Okay, ähm, das bedeutet, Zulamin ist nicht neugierig, weil Zulamin hat ja beschäftigt, ob diese Frau noch Hisinde geweiht ist. Und ja. ähm, mit einer 19 äh, sagt sie, ja, okay, wenn das so funktioniert, dann äh, wollen warten. wir mal, genau dann wollen wir mal nicht schnüffeln. Ja, vielleicht lernst du sie ja auch kennen, das kann ja auch sein. Du weißt ja nicht genau, wie wie alles äh, funktioniert, wie alles... Äh, aber zur Not könnte man sich auch nach Mendena flüchten, das weißt du jetzt ja nicht. Oder Yasina äh, ja wartet irgendwo, du, du weißt ja nicht, wie, wie alles verläuft, aber... Hm. Ja, zu der Doktor daran interessiert sie eines Tages kennenzulernen. Aber nicht heute. Schreiben wir einfach auf Isila-Verschlüsselung und übergeben den Brief an Serpentilio. Genau, der dann einen weiteren Gotongi verschickt. Volo. Ein Volo, genau, das meinte ich. Wir halt. sind ja hier, wir sind ja hier kostensparend unterwegs. Richtig. Du könntest auch einen D-Farbe nutzen. Ja, aber der braucht dann Paraphysikalität 2 <lacht> und der kann rennt knallt. so schnell, dass er über die Wellen rennt, oder? Das kann der ja. Wie gesagt, dafür braucht er Parazo. Außerdem, dafür muss ich dann erst einen ganzen Invokation machen, das kostet mir dreimal so viel. Das... wozu? Okay, er kann eine Nachricht zurückbringen. Aber Avax <lacht> hat Heeresbeschwörer, der kann selber einen Nocivolo schicken. Avax kann eine ganze Menge, ja. Das ist das Problem. Leute, die... die Leute, denen du guten Gewissens in Diva schicken kannst, haben auch äh, die Möglichkeit, den Nunzio Volo einfach zurückzuschicken und dann kannst du nach vorne den Einweg Nunzio Volo schicken. Leute, den du gerne liefer schicken würdest, damit er die Nachricht zu dir zurückbringt, möchten nicht von dem Diva eine Nachricht kriegen. <lacht> so. ja. Yeah. Und man ist ja kein Barbaradianer, der nur den Invocatio kann. Gut, dann kannst du deinen Nunzio Volo wirken. Und ich ich ähm, dir wird klar, dass der Gotongi mittlerweile Rulat überfliegt und du kannst dir ein grobes allererstes Bild von der schäbigen Hafenstadt machen. Ähm, du bist der Meinung, dass in grob 10 Minuten, 15 Minuten er den Strudel erreicht auf der anderen Seite der Insel. Da lege ich mich doch direkt mal in die Kapitänse, damit die anderen sich das live angucken können. Dann hocken wir da und gucken in die Kristallkugel. Ja, wenn ihr dann allesamt versammelt seid und in die Kristallkugel starrt und blickt, wie wohl auch schon vor äh, ja, einiger anderen Zeit, dann könnt ihr sehen, wie sich vor euch ein gewaltiger Strudel öffnet. Äh, nicht nur das, sondern auch die Klippe dazu mit dem Unheiligtum vor dem Abel mir vor einigen Jahren stand. Die paar wenigen Häuser ähm, sind wohl zurzeit nicht gefüllt. Aber ihr könnt auf der Kraterspitze erkennen, wie dort unzählige Priester stehen, die sich abgekniet haben und beten. Ihr ähm, könnt einige Opfer kennen, die wohl schon ähm, bereit gemacht werden, in die Grube getreten zu werden oder aber bereits dort verschwunden sind. Zumindest sind dort der gefesselte. Um, und auch zerschnittene äh, Fesseln zu sehen. Und um, das Bild weiter im Norden zeigt eine Unzahl von Dämonenarchen. Um, auf den ersten Blick sind es wohl 13 Stück, die sich dort angeordnet haben zu einem unheiligen Tridekagramm. Um, Ihr könnt auch sogar flirrende blaue, blassblaue Linien erkennen, die sich so ein bisschen milchig über den Strudel schieben bzw. am Strudel vorbei und dann dieses, äh, 13, diesen 13 Stern aufspannen. Und äh, auch von dort erklingt eine Unzahl von Stimmen, nicht nur menschliche Kehlen, äh, sondern auch äh, ja, Raunen und Klickern von ja, Wesenheiten unter dem Meer die dort versammelt sind und äh, irgendeine riesige, gewaltige Beschwörung planen. Eure Dienste sind wie immer von unschätzbarem Wert, Serpentilio. Gut, dass wir nachgesehen haben. Das ist noch der geringste aller Tricks. Aber ja, ihr habt recht. Was machen sie dort? Ich wusste nicht mal, dass es so viele Eichen gibt. Dann hat alle unter einer Flagge. Ihr habt so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, wenn ihr dann direkt in diese Kugel starrt. Selbstverständlich die Plagenbringer als größtes, die Seeschlangen, die da angebunden sind, immer noch träge, fast wie tot im Wasser, wie sie so ein bisschen in diesen so Strudel reingezogen werden. Paligan braucht sie mittlerweile nicht. Ihr könnt aber auch erkennen, dass sich eine gewaltige Pyramide auf dem Deck aufgebaut hat und ein gelosendes Auge, was euch wieder einmal anstarrt. Start wohl in eine andere Richtung gleichzeitig, nicht nur in den Strudel hinein, aber auch auf Rulat, aber auch direkt zu euch und auf euren Kotongi, direkt durch die Glaskugel hindurch in eure Seelen hinein. Und ihr könnt es wummern hören in eurem Kopf und ein leises Flüstern, was wohl all die anderen überlagert, direkt in eurem Kopf. Ich denke, das war genug. Mit einem Handwischen über die durchsichtige rote Kugel auf dem Stapel lösche ich das Bild. Und verschließe mich selbst auch dem, dem, dem Bewusstseinssturm des Dämons. Sulamin greift mit zitternden Fingern nach äh, Stift und Papier und äh, versucht. Waren irgendwelche neuen Aachen dabei? Dann würde sie zuerst versuchen, die zu zeichnen. Also Archen hattest du in aller Formen und Größe gesehen, viele kleine. Ähm, einige, die auch nicht in diesem 13 Stern dabei waren, weil sie einfach zu klein waren, nicht würdig genug. Aber diejenigen, die dabei waren, hatten so Größen von 40 bis 60 Metern und dementsprechend schleimig, triefend. Uh, wohl noch kauen, mit ihren Mundwerkzeugen und ihren Mandibeln konntest du noch erkennen, wie da wohl andere Schiffe nachgeschoben worden sind. Uh, auch andere Piratenschiffe, die sich wohl dieser Formation angeschlossen haben oder aber geopfert wurden. Um, nach euren Schätzungen hattet ihr ganz grob 100 Schiffe gesehen. Nicht nur Dämonenarchen, sondern eben auch Piratenpack in aller Größe und Form. Taluken, Zedracken, um, Schiffe in aller Form. Hatte ich das Gefühl, konnte, mir, konnte ich Glück erkennen und erkennen, ob sie eventuell äh, ihre verbrauchten äh, Kräfte regenerieren wollen an diesem Unerlichstum. Also dir ist ja von der Gezeitenspinne bekannt, dass dort ähm, die Arme eingetaucht werden. Das ist auch der Fall. Äh, sie haben also... Sie regenerieren zum aktuellen Zeitpunkt, so dieser, dieser letzte Hoffnungsschimmer, ihr seid nicht wahnsinnig geworden, weil ihr auch einen Blick auf die Frühlingsinsel geheischt habt, den Wunderbaum, den euch Pereine damals spendiert hatte, das ist so dieser letzte Ankerpunkt in der Realität gewesen, in der Glaskugel, sonst, sonst wäret ihr wahrscheinlich verrückt geworden oder vielleicht sogar tot umgefallen vor Furcht. Aber ja, die Dämonenarchen haben regeneriert, aber dieses, dieses Beschwörungsritual, auch gerade nicht im 7 Stern, sondern im 13 Stern, verheißt wohl irgendetwas sehr Ungutes, irgendwas das richtig Großes, was da kommt. Der, der Name Bahamut sagt uns ja irgendwas, oder? Ja, Bahamut selbstverständlich. Ja, ist. Bahamut ist ja mittlerweile oben angekettet, das ist dieses glosende Auge gewesen, was wohl in dieser Pyramide eingebettet ist. Also mittlerweile Teile Teil des Schiffs ist. Haben wir mir irgendwie größer vorgestellt? Was haben sie vor? Hm. Konntet ihr erkennen, was sie dort tun? Es sah aus, als könnte es eine Beschwerung sein. Eine sehr... Äh, spezielle... Wenn ich so meinen darf, für gewöhnlich verwendet man 13-zackige Beschwörungszirkel eigentlich nur, um äh, Dämonen aus eben dieser Domäne anzurufen. Und eigentlich tut das niemand, weil das widerspenstige Gesellen sind. Nun, hm, Panigan hat uns schon einige Male überrascht. nichts zuletzt damit, dass er mit der Ersäuferin gebrochen hat. Gut, gehen wir einmal von aus dass er mit ihr gebrochen hat, also wird er nichts aus ihrer Domäne beschwören. Was kann ihm sonst von, zunutze sein, wofür er diese, dieses Ritual braucht? Nun, ey, wie euch bekannt sein dürfte, aber mir gibt es mehr als eine Domäne, aus der Dämonen beschwören werden können. Das ist mir natürlich bekannt, aber... Darauf stellt habt, ihr dann eine solche Frage. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, was ihr damit machen könnte? Ideen? Der Landverschlinger scheint dieses Auge zu sein, oder? Ich hatte ihn mir eher wie ein Seeungeheuer vorgestellt. Vielleicht nicht gerade wie eine Schlange, aber... Was soll das mit diesem Auge? Ist der... der Pyramide. Er gebunden? Wie es Ihnen aussieht. Nicht sicher. Nun, darf ich davon ausgehen, dass er nichts aus der dominativen Tochter beschwören kann, dann vielleicht vom feurigen Vater? Aber mir, habe ich euch nicht gerade darauf hingewiesen, dass man für gewöhnlich 13-starige Beschwörungszirkel für einen Zweck verwendet? Muss ich es euch noch nicht aufschreiben? Sagt mir einfach, was er beschwört. Was kann ich euch nicht sagen, aber vermutlich wird er es mit äh, Dämonen des Namenlosen versuchen wollen. Das ist eine durchaus äh, nachvollziehbare, aber nichtsdestotrotz. Ähm, und ich kann kein anderes Wort als Kreuz' bescheuerte Idee ist, wenn man es sich mit äh, seinen Paktherren verscherzt hat. Das, was ich aus dieser Kugel gezogen habe, ist, dass wir um einiges mehr Brandöl brauchen. Mein Vielfaches mehr. Mein Verlangen nach dieser Harfe ist seltsamerweise gerade gestiegen. Ich weiß nicht, ob dieses Artefakt so mächtig ist oder war. Aber ich würde dieses Ritual wirklich gerne unterbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Artefakt gibt, was die Macht dieser versammelten Archen brechen könnte. Und glücklicherweise müsst ihr nicht gegen die Archen arbeiten, nicht einmal gegen Paryngon, die Plagebringer, Herr denn auch er verwendet die Pforte nur als ja, Pforte. Nun ja, sie drängen sich dort wie Kamele an der Tränke. Sagen wir einmal, um im Bild zu bleiben, diese Quelle würde versiegen. Naja, aber ihr wisst mehr als ich, aber was würde dann passieren? Nun ja, sie wären ihrer Regenerationsfähigkeit beraubt. Es würde sie langfristig schwächen, das, das steht fest. Sie brauchen diese, diese Quelle sozusagen. Stellt euch vor, wie, wie ein, wie Södermin sagte, wie ein Kamel in der Wüste, braucht eine Oase. Oder sie würden ihr Ritual am Friedhof der Seeschl Seeschlangen weiterführen. Nun, es ist ein langer Weg, und es, sie bräuchten dafür zusätzliche Energie, aber vermutlich ja. Mit einer Arche ist ein langer Weg vor allem ziemlich kurz geworden. Nun ja, wir müssen davon ausgehen, dass die Planbringer nicht besonders schnell sind. Sie würden länger so brauchen, es könnte uns Zeit erkaufen. Außerdem, wenn Rituale fehlschlagen, kann das doch für den Beschwörer unerfreuliche Wirkungen haben, oder? Hm. Wir sollten nicht keine in zu großen Hoffnungen machen, aber... Ein fähiger Beschwörer, der hinreichend vorbereitet hat, ist, sollte von einem mehr fehlgeschlagenen Ritual eigentlich nicht betroffen sein. Nun, ich weiß natürlich nicht, wie weit der intellektuelle Verfall des Paktiers bereits fortgeschritten ist, denn für gewöhnlich sind es gerade die, die sich in der Sicherheit wiegen, dass ihr, Herr ihnen schon nicht krumm kommen wird und seine Dienen und deswegen die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen wegfallen lassen. Oder die, die es haben, aber das ist ein anderes Thema. Nun, wir sollten einzig vergessen, ihr hat die Unterstützung des marischen Prinzen auf seiner Seite. Und das ist nicht unerheblich. Das ist wahr. aber jenseits von Spekulationen. Was bedeutet das für unser Unterfangen? Es wird gewiss nicht einfacher, auf Ruhe. Dass sie sich alle im Norden befinden und hoffentlich kein Auge auf der, das Gefängnis haben. Aber wir müssen wirklich schnell wieder weg sein. Ab dem Zeitpunkt, da wir Aufmerksamkeit erregt haben. Der Vorteil ist, die großen Aachen Nun, ich weiß nicht, wie lange dieses Ritual dauern wird. Aber solange es dauert, können die großen Achen sich nicht vom Fleck bewegen. Und die sind wohl die schrecklichsten Gegner. Wir sollten auf jeden Fall Aufmerksamkeit vermeiden, wenn es geht. Wir sind von unserer momentanen Bewaffnung her in der Lage, mit einer kleinen Arche aufzunehmen. Mit der Goldmorgen-Tarantel möglicherweise? Die goldmorgen ist vieles, aber keine kleine Arche. Ei. Stimmt. Wir hatten doch beschlossen, nicht mit der Avianda dort in den Kampf einzugreifen Die wir wollten ein Kommando oder einen starten, nicht wahr? Ich spreche auch nicht von einem Kampf einzugreifen, ich spreche von einem möglichen Rückzugsgefecht. Und ich denke an unsere Leute, die vielleicht noch immer an Bord der Goldmorgen-Tarantel wären. Aber ich plane keinen offenen Angriff, nein. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn wir auf Rulat sind und uns einen besseren Überblick über die Lage verschafft haben, könnten wir nochmal einen Gedanken dran richten. Um wenn, ich mir der, wenn ich mir der Berichte äh, sichere bin, ist es einem normalen Schiff nicht möglich, einer der Dämonenarche zu entkommen, solange sie äh, hinreichend gespeist ist, um sich bewegen zu können. Das ist furchtbar. Sie benötigen keinen Wind, kein, keine Strömung. Sie bewegen sich auf ihren eigenen Füßen fort und sind sehr schnell, können sehr schnell sein. Entsprechend, Kapitän, ja sollten wir unseren Rückzug sorgsam geplant haben. Nun, vielleicht kann uns Boltax mit ähm, vielleicht einem Chin in den Segeln unterstützen. Und ja... Auch für den Fall, dass sie uns nachkommen, ist es wichtig, unsere Feuerkraft realistisch einschätzen zu können. Immerhin, wir haben das von bei uns. Aber optimistisch stimmt mich dieser Anblick hier nicht. Zumal wir es finden müssten, wo diese... Äh, gehen wir davon aus, dass wir Rulat vernichten können, das Gefängnis befreien und flüchten können, müssen wir immer noch dieses verdammte... Hafending finden? Wir kümmern uns zuerst um die Harfe. Nachdem wir in das Gefängnis eingebrochen sind, werden wir Aufmerksamkeit erregt haben. Selbst wenn niemand uns bemerkt hat und einfach nur eine Person verschwunden ist. Deswegen müssen wir zuerst die andere Küste anlaufen. Ich bin nicht sicher, was wir dort finden können, aber... Vielleicht sollten wir diesen seltsamen Elfen mitnehmen. Er scheint das zu spüren. Halte ihr das wirklich für eine gute Idee, Kapitänia? Ich möchte ihn nicht zu dem Gefängnisausbruch mitnehmen, ganz sicher nicht. Aber er scheint eine Verbindung zu diesem Artefakt zu haben, oder zumindest eine vage Vorstellung. Und ich für meinen Teil. Konnte zwar spüren, wie der Strudel an meiner Seele zerrte, aber ich spüre keine fehlenden Melodien in einem Lied der Winde. Es sei denn natürlich, einer der Herren hat einen besseren Vorschlag, wie wir dieses Artefakt finden könnten. Und habt ihr das denn schon mal versucht? Wie wollt ihr ansetzen, daran? Ich werde es versuchen, aber... Nun ja, ich könnte die Göttin um einen Fingerzeig bitten. Was haltet ihr davon? Das wäre doch immerhin ein Anfang. Was hat Raja denn mit hochelfischen Artefakten zu tun? Nun, das ist ein Musikinstrument, also wird es ihr sicherlich nicht zuwider sein. Und das der Kampf gegen die Heptarchien liegt im Interesse aller Götter. Ist eine sehr dünne Hoffnung, nicht wahr? Nun, eine Hoffnung nichtsdestotrotz. Ich denke auch. Ich betrachte das nicht als entweder oder. Ich bin immer noch der Meinung, wenn wir die Harfe wirklich finden wollen, sollten wir diesen Elfen diesem Elfen gestatten, an Bord zu bleiben. Erhalte von meinen dingen entfernen. Ich glaube, dass das freiwillig tun. Der Geruch sagt ihm wahrscheinlich zu aus Labors. Das will ich ihm auch geraten haben. Ja, ja, natürlich. In eurem äh, Labor hat er nichts zu suchen, aber er war ja kaum bereit, in die äh, Kapitänskajüte zu kommen. Ich denke, er wird sich vor allem an Deck aufhalten, wenn er uns dann begleiten möchte. Nun, es dient seinen Ansinn, dieses Unterfangen, was immer er will, damit... Es ist sein Vorschlag. Er will das, wie sagt er, Lied zum Singen bringen oder so ähnlich, Und seinen elfischen Quatsch. Aber das ist das, was er euch sagt, Kapitän, ja. Wahrscheinlich will er, dass ihr das Ding für ihn bergt und es euch dann unter, den, unter dem Hintern hinaus äh, stehlen. Und solange er seinen Zweck erfüllt, ist mir egal, was mit dem Artefakt passiert. Ja, wenn er den... Wenn er die Macht des Strudels eindämmen kann, dann kann er die Harfe danach gerne haben. Mir ist egal, ob wir diesen Elfen mitnehmen oder nicht, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob wir mit der Leander alleine aufbrechen wollen oder äh, zwei unserer lampanischen Schiffe mitnehmen und in der Flottille äh, segeln. Heißt nicht, dass wir sie mit auf Hulat nehmen müssen, aber wir wissen, dass sie einige Meilen ab, äh, abwärts sind und uns Möglichkeiten zur oh. Möglichkeiten, uns beim Rückzug zu unterstützen. Könnte das hilfreich sein? Nun, ich hatte das vorgeschlagen und Boltax war sehr dagegen, aber ihr habt natürlich recht. Wir müssen sie nicht mit nach Rulat nehmen. Ich bin nicht sicher. Je weniger Aufmerksamkeit wir erregen auf dem Weg dorthin, desto besser ist es doch, ne? Nun, wir segeln mit einem horasischen Schiff. Von beträchtlicher Größe ja, an dieser mit, Küste. Mit einem anderen Function-Konvoi. Das ist aufmerksam genug für die meisten. Wenn wir auf eine Arche treffen, ist es egal, ob wir ein oder drei oder fünf Schiffe haben.